Ein schlechter Film ist einfach ein Film, der mich langweilt und, wenn ich im Kino sitze, das Bedürfnis habe, rauszugehen. Kurzerhand. Wenn ich merke, dass mich da jetzt jemand belehren möchte, dass mir jemand ganz was Bestimmtes zeigen möchte, wenn ich merke, dass jemand das Kino neu erfinden möchte, dann nervt mich das und interessiert mich nicht. Also ich bin glaube ich zweimal aus einem Kino vorzeitig rausgegangen. Das war beide Male das Augarten-Kino. Das eine war Nouvelle Vague von Godard. Ich war damals noch cineastisch unterwegs, habe mir alles angeschaut. Und äh, man dachte, Godard, alleine allein. noch. Wunderbar. Und äh, genau 20 Minuten alles ausgehalten. Und der zweite Film war auch im Orgartenkino, ein Aldo Movar. Und da bin ich dann rausgegangen, so aus einer Kombination aus äh, dringend aufs Klo gehen müssen und eigentlich nicht auszuhalten. Es, es, es hat auf einiger Zeit den Film gegeben, äh, La Grande Bellezza. Ich dachte, ja, okay, machen wir uns einen schönen Abend, gehen wir ins Kino. Fünf Sterne kleinen Zeitung, großartig. Hymnische Kritiken, bin reingegangen. So nach einer Viertelstunde habe man mir gedacht, aha, jetzt könnte es eigentlich irgendwie anheben. Und dem war nicht so. Und ich habe wirklich nur mehr darauf gewartet, dass jetzt der Abspann kommt und dann endlich, endlich Einstellung. Hubschrauberperspektive, weites Feld, es geht immer weiter und ich habe schon gewusst, hab jetzt kommen unten die Buchstaben, Schnitt, Film geht weiter und das ist ungefähr noch fünf oder sechs Mal so gegangen. Tja, der Film hat nicht aufgehört. Irgendwann natürlich dann doch. Ja und gerade bei dem Film La Grande Bellezza finde ich finde ich es, find für mich so eigenartig, dass der Regisseur, wenn ich ihn richtig verstanden habe, äh, dem Publikum mitteilen möchte, dass das Ganze um die Kunst herum so oft so ein riesiges Bla-Bla-Bla ist, kommt auch im Film des Öfteren vor, äh, und setzt halt dem gegenüber immer die große Schönheit, immer schöne Bilder, das, dagegen sage ich nichts, das stimmt auch, aber der Film ist für mich einfach ein großes Bla-Bla-Bla. Und da beißt sich meines Erachtens die Katze in den Schwanz. Und zu meiner großen Verblüffung hat der Film dann den, glaube ich, goldenen Bären und, ich glaube, sogar den auslands gewonnen. Völlig unverständlich. Also Katastrophe für mich. Ein guter Film ist schlicht und einfach ein Film, der mir eine... Eine gute Geschichte erzählt. Eine gute Geschichte gut erzählt. So, auf den einfachen Nenner kann es bringen. Wurscht, ob ich mich dabei jetzt äh, aufhaue, weil der Humor so gut ist, ob ich jetzt dabei zu Tränen gerührt bin, ob ich dabei schockiert bin. Wurscht, die Geschichte muss einfach gut erzählt sein. Das ist für mich das Wichtigste. Er muss mich einfach reinziehen, sagen wir so. Und generell mag ich keine Filme, die äh, Überlänge haben. Wenn es geht, muss die Geschichte noch dazu gut in 90 Minuten erzählt sein. Ende der 80er Jahre ist dann mal groß angekündigt worden, genialer Film, Brasil von Terry Gilliam. Und äh, ein Freund von mir wollte unbedingt, dass wir uns den Film anschauen. Ich war damals noch in der Schule in Wien. Und dann haben wir gesagt, nein, nah, das interessiert mich nicht, und die Bythons habe ich damals nicht so mögen und haben mir gedacht, so irgendeine Latino-Sache interessiert mich nicht und war ein paar Jahre später in, in, in Graz, Sonntagabend und unser Tag mit einem Freund und ich gedacht, okay, jetzt gehen wir ins Kino, ist nichts, okay, Brasil, schauen wir uns an. Und ich habe mir den Film angeschaut und bin vollkommen erschlagen, im positiven Sinne rausgegangen, weil der, der, der Film hat mir mal dermaßen fasziniert, weil da weil so einfach alles drin war. Also nicht nur die Geschichte war gut, es waren auch die Bilder gut, es waren die Darsteller gut. Der Film hat Überlänge, aber ich bin da einfach drin gesessen und diese Überlänge war nicht zu spüren. Das ist, das ist mir noch ganz selten passiert. Es hat einen Film einmal gegeben, die Verurteilten mit Morgan Freeman, der jetzt nicht so für mich der, der großartige Film hin ist, aber da habe ich, der hat auch Überlänge und da habe ich einfach quasi die Zeit übersehen, da, da, da, da war es mir egal. Ja, dieser Film hat, dieser Film hat Überlänge, aber diesem Brasil zum Beispiel, Brasil, verzeihe die Überlänge. Ich habe aber gewusst, den Film möchte ich mir, wenn, dann immer nur im Kino anschauen und ich habe mir dann zwei oder drei Jahre später noch einmal im Kino angeschaut. War wieder ein Erlebnis. Warum nur im Kino? Es ist einfach, die, die, die Bilder sind so gewaltig. Meine, natürlich, ein, ein Filmkader ist immer gleich groß, aber die, die, die, die Bilder sind einfach so angelegt, dass, dass, dass sie groß sein müssen. Mir hat er bei Brasil so, so fasziniert, dass der Terry Gilliam damals die, den... Science Fiction versucht hat, mit, mit, mit, mit Gegenwartsbildern äh, zu zeigen, und das ist ihm absolut gelungen. Also, die Dinge sind einfach groß. Also, ich noch so die Schlussszene im, im Kopf, so im Atommeiler drinnen, beziehungsweise dann, ich glaube, das ist relativ am Anfang mit einer Baustelle von irgendwelchen Satellitenstädten in Paris. Der, der, der Film braucht, glaube ich, wirklich die. Die Leinwand, um, um, um voll zu wirken. Bild mal sein. Ich, ich habe ihn jetzt original verpackt auf DVD zu Hause liegen, schon seit Jahren und habe jetzt so ein kleines improvisiertes Heimkino gebastelt und ich, ich, ich warte auf den Moment, wo es wirklich passt. Ich möchte mir den Film dann auch anschauen, so quasi fast 20 Jahre später. Und, äh, ich bin mir sicher, dass das immer noch funktioniert. Ja, ich bekenne mich auch ganz offen dazu, dass ich. Äh, sehr gerne gut gemachte herzschmerz schmerz filme anschauen. Da, da gibt es für mich einen Film, der schlappt alles. Das ist die große Liebe meines Lebens. Äh, mit mit Cary Grant und äh, ich glaube, Deborah Kerr. Wird auch oft zitiert in anderen Filmen. Zum Beispiel in Schlaflos in Seattle kommt es Es gibt auch das Remake mit Warren Beatty und, und, und Annette Penning. Und Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die stimmt für mich von hinten bis vorne. Es ist Humor drinnen, es sind fantastische Dialoge drinnen, äh, es ist ein fantastischer Schluss drin, das ist auch viel gut. Und das ist zum Beispiel vom, vom, vom Drehbuch her für mich ein absolut guter Film. Und dazu bekenne ich mich. Prinzipiell gehören meines Erachtens natürlich die Leute belohnt, die, die gute Filme machen. Äh, das ist heutzutage natürlich schon mannigfaltig besetzt mit Oscars und Bären und was und was noch gibt, Gazellen, Maulwürfe, dass man dann vielleicht auch die Leute unter Anführungszeichen bestraft, die das Publikum für dumm verkaufen. Das kann man durchaus in einen, in einen gewissen Rahmen setzen. Ich weiß, es gibt die Goldene Himbeere, das ist allerdings der Kritikerpreis, dass man da jetzt einen, einen Publikumspreis schafft, ist offensichtlich eine Lücke und da gibt es eine ganze Menge von Produkten, die ich da ganz gerne reinhauen möchte und deswegen gefällt es mir.